Als ich vor ein paar Wochen einen Stream gemacht hatte, kamen wir irgendwie auf das Thema Cosmetics und mir fiel ein, dass ich mir noch welche kaufen wollte. Dann kam ich auf die Idee, die Dances einfach on Stream zu kaufen und den Stream darüber entscheiden zu lassen, was ich mir kaufen soll. Hey, ich hoffe, wir gewinnen diese Runde. Wow, wow, wow. Ah. Hallo? Kommst du auch? Macht der da? W wohin baut der? Ich hör mal hinter mir zu und dann kann ich hier gechillt durchbauen, glaube ich. Junge, da hat es hier ja zugebaut. dazu gebaut. Tut mir leid, mein Freund, aber das war doch jetzt wirklich nicht nötig, Junge. Ich stand da direkt vor ihm, er wirft mich erst mit einem Feuerball ab und ich verbrenne einfach. Ich gehe jetzt einfach hier rein und jetzt campe ich hier und ich hoffe, es sieht mich keiner. Und ich habe da ein Bett. Geil. Einfach keiner von denen ist in ihrer Base. Die sind einfach alle bei uns drüben. Das heißt, diese Runde, denke ich mal, haben wir an sich so gut wie gewonnen. Ich muss aber erstmal ganz kurz auf Toilette gehen, Leute. Ich hoffe, meine Teammates kriegen es hin, hier zu gewinnen. Ich stelle mich mal hier oben hin. Und danach können die im Stream entscheiden, was ich mir kaufen soll. Ich bin gleich wieder da. Irgendwann später. Hinter ihrer Base. Ah, geil, da sie verkämpft. Okay, wait. Ich, Mist, ich habe nichts zum, zum, Bauen gerade. Das ist ein bisschen unpraktisch. Oh, okay, er hat sie gekillt. Basti-Flügel, ich habe schon Basti-Flügel, by the way. Ich habe Basti-Flügel. Ja, das war das erste cosmetics ziemlich, die ich gekauft habe, glaube ich, die Basti-Flügel. Ne, das erste war sogar Norman Cloak, sogar. Fällt gar nicht zu meinem Skin. Rock, Paper, Scissors, Emote, okay. Ich weiß nichts, ah ja. Also auf jeden Fall werde ich Rock, Paper, Scissors kaufen. In den Einkaufswagen. Infinity Tap. Ja, ich denke, ich nehme Infinity Tap. Komm, give me the Infinity Tap. Ähm, Infinity Tap. Thinking, please. Ja, Thinking ist zu geil, oder? Ah, Großer Kauf. Fresh. Oh mein Gott, das hat Bassig G auch. Junge. Ich denke, das war alles, oder? Rock, Paper, Scissors, Fresh, Thinking, Infinity Tap. Ich habe noch nie so viel auf einmal gekauft. Also oh shit. Ah, geil. Die, die, die, die Kreditkarte ist nicht mehr gültig. Ah, okay, gut. Da muss ich meinen Vater äh, fragen, dass er mir das mal aktualisiert. Geil. Okay, gut. Ich werde das hier so stehen lassen. Ich werde das dann hier so kaufen und dann im Video werdet ihr das alles sehen. One eternity later. So, Leute, ich habe jetzt diese ganzen Dances gekauft. Es sind jetzt einige Tage vergangen und die sind jetzt auch hier alle angekommen. Ähm, ja, hier ist einmal Thinking. Dann ist der Infinity Depp natürlich. Das ist der beste. Ich denke, der werde ich sehr oft einsetzen können. Und Schere, Stein, Papier. Wobei es hier leider sehr, sehr schade ist, dass es gar nicht richtig schwere Steinpapier ist, sondern wirklich immer nur dasselbe. Was ich sehr schade finde. Wäre cool, wenn das irgendwie so ein Bundle wäre man könnte... Also, wenn es wenigstens dann irgendwie unterschiedliche Sachen kämen würden. Ähm, ja. Meine anderen... Genau, den, den Standard Dance, den habe ich hierhin verschoben und Snowman Dance, den habe ich auch ähm, rausgemacht. Und ja, das war's jetzt. Ich hoffe, ähm, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, abonniert, liked das Video. Bis zum nächsten Mal.